Was geht ab, Leute? Hier seid ihr bei der zweiten Folge von Dumm gelaufen. In der heutigen Episode dreht es sich darum, was alles passieren kann, wenn man auf Warnhinweise scheißt oder wenn man einfach nicht Bescheid weiß, wenn einem Informationen enthalten werden. Diese ganzen Sachen, die heute drankommen, spielen sich alle im Jahr 2006 ab und somit würde ich sagen, geht's direkt los mit Nummer 1. Im Jahr 2006 führte ein junger Mann aus dem kalifornischen Oakland einen Überfall auf einen Spirituosenladen durch und wäre damit sogar beinahe davongekommen. Jedoch fand die Polizei seinen Leichnam einige Zeit später am Ende einer Blutspur, nicht weit vom Ort des Überfalls entfernt. Als sie auf die Sicherheitskameras schauten, war zu sehen, dass er sich, als er seine Knarre wieder unter seinen Gürtel klemmen wollte, selbstversehentlich ins Bein geschossen hatte und daran dann verblutet ist. Am Wahltag im Jahr 2006 konnte Sam Duncan sich mit über 12.000 Stimmen mühelos einen Sitz im Gemeindeparlament von Monroe, North Carolina sichern. Und das trotz einer kleinen unscheinbaren Sache. Er war seit über einem Monat tot. Vor der Wahl waren auch noch Zeitungsanzeigen für Duncan geschaltet worden. Dass Duncan tot war, wussten die Wahlhelfer zwar, doch sagten es den Wähler nicht. Man hat uns angewiesen, dass dies nicht unsere Aufgabe ist, erklärte Wahlleiterin Shirley Seacrist. Im November 2006 geriet eine Frau aus dem indischen vasant Nagar beim Kochen in Brand. Ihr Mann griff sofort ein und schlug auf die Flammen ein, die die Kleidung seiner Frau immer weiter verzerrten. Doch auch dies half nix und auch er ging leider in den Flammen zugrunde. Nguyen Van Hung aus Vietnam war bei Millionen Menschen als der berühmte Mr. Electricity bekannt. Hung trat in zahlreichen Fernsehsendungen auf und demonstrierte dort dann seine Fähigkeit, starke Stromschläge aushalten zu können. Er starb allerdings im Jahr 2006 bei sich zu Hause die Ursache war, dass er einen Stromschlag von über 220 Volt bekam, weil er vergessen hatte, den Strom abzustellen, bevor er anfing, barfuß eine defekte Wasserpumpe zu reparieren. Einer der Gründe, warum Teenager als Hochrisikogruppe gelten, ist, sie scheißen oft auf Warnschilder und Warnhinweise. Unter genau so einem Schild vor einer staatlichen Ölgesellschaft in Jakarta lümmelten 2006 drei dieser Rabauken rum und springten sich dort selbst in die Luft, als einer von ihnen mit dem Handy telefonieren wollte. Auf dem Schild stand, dass Funksignale von einem Handy eine Explosion in den mit hochentflammbarem Gas gefüllten Riesentanks auslösen könnte. Das Schild war in diesem Fall zwar komplett nutzlos. Aber immerhin absolut zutreffend gewesen. Und das war's schon wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Abonniert auch gerne, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Das hilft mir sehr. Was bleibt mir sonst noch zu sagen, außer achtet auf Warnhinweise und missachtet diese Schilder nicht. Die könnten eventuell euer Leben retten. Bis dahin aber bis zum nächsten Mal und tschüss.